das muss raus das geht besser ein gesprächsformat von und mit natalie senf thema heute kultur stärken in der pandemie mit dabei ist anna kaleri hallo anna kaleri ich freue mich sehr dass wir zusammen sprechen können du bist autorin und stadträtin in leipzig und du berätst die Partei Die Grünen auf sächsischer Ebene in Kulturfragen. Hallo, herzlich willkommen. Wir wollen uns heute vor allem über Kultur unterhalten. Und ähm, die Frage ist, wie können wir Kultur nachhaltig stärken, auch vor dem Hintergrund der Pandemie, die wir jetzt haben? Ja, für mich macht die aktuelle Krise brenglasartig sichtbar, welche Missstände sich über lange Zeit in der Kultur ähm, angehäuft haben. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Kulturschaffende oft wenig Rücklagen haben oder nicht kreditwürdig sind und für viele freie Einrichtungen geht es sich schlichtweg um die Existenz. Mir kommt es so vor, dass Kulturschaffende aus lauter Leidenschaft für ihre Sache oft an der Grenze zur Selbstausbeutung gearbeitet haben. Und wenn Kultur krisenfester werden soll, dann müssen wir eben genau daran gehen, auch daran, das Selbstbewusstsein zu stärken, nach innen und nach außen. Also nach außen zu zeigen, wie wertvoll Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft ist, aber eben auch Selbstbewusstsein zu wert der eigenen Arbeit weiterzuentwickeln, auch im monetären Sinne. Wir haben seit vielen Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, dieses Paradox, dass Kulturschaffende hoch anerkannt sind, Komponistinnen, SchriftstellerInnen, MalerInnen, ich kann das jetzt weiter fortsetzen, haben wirklich hohe äh, ideelle Wertschätzung, aber äh, in, der, in der monetären Wertschätzung drückt sich das eben nicht aus. In den Einrichtungen ähm, oder auch das heißt, na, zum Beispiel im Verlag ist es vollkommen klar, dass von der Leitung bis zur Putzfachkraft niemand unentgeltlich arbeiten würde. Von den Kundschaften wird aber oft erwartet, dass sie mit kleinen Honoraren, quasi wie mit Almosen, ähm, ja, leben können. Das ist am Theater ja ähnlich. Ne? Also manchmal verdient sogar die Putzkraft mehr als äh, die Solisten auf der Bühne. Wir haben uns ja kennengelernt äh, über die Aktion 40.000, äh, was ja das Ensemble-Netzwerk und die Dramaturgische Gesellschaft ins Leben gerufen hat. Und das war unser erster Kontakt und deswegen jetzt auch die Frage an dich, was erwartest du von Lobbyarbeit, gerade weil du ja auch ehrenamtlich politisch aktiv bist? Ja, das ist ja eine alte Weisheit, dass Vernetzung und Erfahrungsaustausch und eben auch Lobbyarbeit das A und O ist, also sich gemeinsam zu stärken. In Leipzig gibt es das Beispiel Leipzig plus Kultur. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen aus verschiedenen Sparten, die eine gemeinsame Interessenvertretung haben und die haben erwirkt, dass der Kulturetat zehn ähm, Prozent für die freie Szene hergibt. Und mir persönlich ist es wichtig, weil man ja nicht alles im Blick behalten kann, ähm, tatsächlich auch Problemanzeigen zu bekommen. Und dann äh, gern auch Lösungsideen, Lösungsvorschläge, äh, die wir mit den ExpertInnen äh, weiterentwickeln. Also äh, mit denjenigen, die das selbst betrifft oder mit ihren gewählten VertreterInnen. Und dann auch wieder die Rückspielung, ob diese Maßnahmen überhaupt greifen oder ähm, ob es noch Nachbesserung braucht. Ne? Also du kommst ja von der Bühne und wir hatten schon ein Vorgespräch und du hattest das erwähnt, dass es da so hybride Beschäftigungsverhältnisse gibt. Kannst du das nochmal näher erläutern, was das bedeutet und wie es den Menschen geht, die in solchen Hybridverhältnissen sind? Ja, also ähm, es ist so, ich komme ja aus dem Musiktheater ähm, und das ist aber im Schauspiel auch relativ weit verbreitet, dieses... Problem, wenn man nicht fest angestellt ist an einem Haus, also keinen Jahresvertrag hat, dann hat man meistens für eine Produktion einen Vertrag. In der Zeit ist man dann angestellt. Das sind dann immer so sechs bis acht Wochen, die man fest angestellt ist. Und dann für einzelne Vorstellungen ist man dann vielleicht nochmal einen Tag angestellt oder nochmal drei Tage hintereinander oder so. Aber die Zeit dazwischen ist man eben nicht angestellt. Dann hat man ganz viele andere äh, Tätigkeitsfelder, in denen man tatsächlich selbstständig tätig ist. Also ich zum Beispiel im Bereich Gesangunterricht. Ich gebe Gesangunterricht auf Honorarbasis. Ähm, oder wenn man einen Workshop leitet, äh, was eben auch Schauspieler und Schauspielerinnen viel tun, dann geht das meistens auf Honorarbasis. Das heißt, wir haben sowohl, äh, wir sind sowohl angestellt als auch selbstständig tätig. Und das Problem mit der Anstellung ist natürlich, man zahlt in die Arbeitslosenversicherung ein. Da gibt es ja aber bestimmte Regeln, ab wann man oder wie man Arbeitslosengeld bekommt. Bei mir war es jetzt so, als die Pandemie ausbrach, dass ich tatsächlich geguckt habe, habe ich genügend Monate angestellt gearbeitet in den letzten 36 Monaten, um Arbeitslosengeld zu bekommen und das war eben nicht der Fall. Also obwohl ich von meiner Kunst leben kann, war ich nicht oft genug angestellt tätig, um das Arbeitslosengeld zu bekommen. Was die Corona-Hilfen betrifft, auch jetzt Novemberhilfe, da habe ich jetzt das Glück, dass ich im vergangenen Kalenderjahr, im Vorvergangen, also 2019, tatsächlich mehr als 50 Prozent selbstständig erwirtschaftet habe. Das heißt, ich kann jetzt Novemberhilfen beantragen. Ich habe das auch getan und habe was bekommen. Aber für die, für die es eben so war, dass sie 2019 mehr aus Angestelltenverhältnissen erwirtschaftet haben, die können äh, Novemberhilfen gar nicht beantragen. Ja, also das ist so ein... So ein Problem. Wir sind quasi in zwei Schubladen unterwegs, aber die Bedingungen, um zu profitieren von Hilfen aus diesen Schubladen, sind so, dass einige von uns eben wirklich durchs Raster fallen. Trotzdem ist es ja bei Freistaaten so, dass die, also wenn man die Werte der, der Sozialkasse anguckt, ja oftmals auch über das Jahr verteilt sehr wenig verdienen und dann am Ende jetzt doch auf Grundsicherung angewiesen sind. Wie sieht es da aus bei diesen sogenannten Hybridbeschäftigten? Da hatten wir in der Gewerkschaft vor allem gemerkt, dass es Probleme gibt, weil nicht alle Jobcenter den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung äh, benutzt haben. Also man musste da wirklich immer wieder darauf hinweisen, aber es gibt doch jetzt diese neuen vereinfachten Regeln aufgrund der Pandemie. Und da musste man wirklich darauf bestehen äh, in manchen Städten, ja, damit es überhaupt geht. Aber diese Grundsicherung kann man natürlich bekommen. Wenn man nicht gerade verheiratet ist, so wie ich zum Beispiel, ja, also seit 15 Jahren lebe ich von meiner Kunst, aber jetzt ist eben eine Situation entstanden, wo ich tatsächlich meinem Mann auf der Tasche liege, da hatte ich eben mir erhofft, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das auch zu entkoppeln, dass man eben beim Vereinfacht, bei der vereinfachten Grundsicherung jetzt in der, in der Pandemie sagt, das ist jetzt unabhängig von einem Einkommen innerhalb des Haushaltes. Diese ganzen Hilfen sind ja auch dafür da, dass man quasi seinen Lebensstandard halten kann. Und je nachdem, wie lange das jetzt dauert, ist halt die Frage, wie lange wir das noch durchhalten. Und es ist ja im Moment nicht wirklich absehbar, wann wir wieder richtig arbeiten können. Wir haben auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz im November, die übrigens auch digital stattgefunden hat in unserer Versöhnung, da haben wir ja auch das bedingungslose Grundeinkommen beschlossen. Wie, wie stehst du dazu, gerade auch in Bezug auf Kulturschaffende? Ja, es ist tatsächlich durch die Pandemie innerhalb der Szene noch mal wirklich eine Diskussion entstanden zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil wir hätten natürlich jetzt kein Problem, sozusagen, wenn es das gäbe. Ja, also ähm, wir hätten dann die Möglichkeit, unsere Mieten zu bezahlen. Wir hätten äh, keine Sorgen, wir müssten nicht ständig irgendwelche... Programme lesen, also ich finde es ja gut, dass es diese Programme gibt, ne Neustartkultur zum Beispiel, oder auch was was das Land Sachsen alles äh, auf, äh, auffährt, um Künstlern und Künstlerinnen zu helfen. Aber ähm, ich bin eben auch wirklich jede Woche mehrere Stunden damit beschäftigt, diese Bedingungen zu lesen und zu gucken, passe ich da rein oder nicht. Das ist halt unheimlich viel Arbeit, die zusätzlich anfällt, die natürlich nicht zur Verfügung steht für künstlerische Arbeit. Und das bedingungslose Grundeinkommen wirkt für viele aus unserer Branche im Moment eben wirklich als eine Lösung, die langfristig Krisen, wenn sie auf uns zukommen sollten, eben abpuffern könnte. Wie stehst du denn zum Grundeinkommen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich für die gesamte Gesellschaft umsetzbar ist. Also da müsste man wirklich eine Machbarkeitsstudie haben, wie das finanziert werden soll. Ich finde den Ansatz aber, dass man eine Basis hat und um von diesem Existenzbruch wegzukommen. Und gerade auch im Bereich der Kulturschaffenden bin ich mir ganz sicher, dass das ihre Produktivität erhöhen würde. Wir hatten jetzt den Einblick ziemlich sehr über die Einkommensbedingungen. Ich finde es aber auch wichtig, so das große Ganze, das Gesellschaftliche im Blick zu behalten und auch zu überlegen, was macht die Pandemie mit der. Ähm, Kulturszene, was ähm, bedeutet eigentlich Kunst für unsere Gesellschaft? Was können wir aus diesem Lockdown äh, lernen, aus dem Fehlen der Kultur eben auch ja für die Zeit danach, wie es auch vielleicht ähm, ja, nachhaltiger und besser werden kann? Also die große Chance, die wir haben, ist ja, dass wir wirklich sehen ähm, und eben überdeutlich sehen, wo die Missstände sind, dass wir das eben ausräumen können. Also im gewerkschaftlichen Bereich ist es eben wirklich wir sehen, dass wir zu lange die freischaffenden Darstellenden KünstlerInnen quasi alleine gelassen haben. Und das ist etwas, was, was wir jetzt natürlich mitnehmen müssen und gucken müssen, dass wir dort auf jeden Fall etwas verändern. Ich denke auch dadurch, dass die Kultur im Moment so eingeschränkt tätig sein kann, nur eingeschränkt, ist der gesellschaftliche Austausch im Moment auch ein bisschen ausgebremst. Also ich denke, dass diese Spätfolgen noch gar nicht absehbar sind. Und gerade hier in Sachsen haben wir eine besondere Ausgangslage. Also im Moment ist die Zeit der Populisten und Spalter und Reichsbürger und einfach Anhänger und von Verschwörungsideologien. das sind wir in Sachsen besonders stark. Und das sind so Tendenzen, die eben auch rechten und demokratiefeindlichen Tendenzen in die Hände spielen. Und Gegenmittel kann natürlich Kultur sein, weil sie ist ähm, gleichzeitig, sei es mir, brav, aber auch ja, Motor einer pluralistischen Entwicklung und ähm, stärkt ja letztendlich auch die Resilienz der Gesellschaft. Dazu trägt eben auch Theater bei, da trägt Literatur bei. Wir ähm, brauchen eben neben dieser äh, materiellen und rationalen Ausrichtung. Eben auch die Fantasie. Ja, wenn so unser Leben nur noch aus Essen bestellen und Schuhe bestellen äh, besteht oder jetzt so dieses Online-Shoppen, äh, dann würden mit Michael Emmel äh, gesprochen die, die grauen äh, Herren, die, die äh, Gesellschaft lenken, und dann würden wir in stupider Monotonie äh, landen. Und der, der echte Reichtum entsteht ja aus inneren äh, und vielfältigen Anregungen. Und das ist unbezahlbar. Und was ich eben auch noch denke was wir aus der Krise mitnehmen, was ja auch zum Teil wirklich auch gut gelegt wird, das ist, dass wir Solidarität brauchen und ja, dass eben die materiell Stärkeren auch die materiell Schwächeren beistehen. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Hm. <lacht> ich danke dir, Anna, für dieses Gespräch und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir auch sehr für, die, für den anregenden Austausch und mir alles Gute. Danke, ebenso.